We'll be right back.

Ich brauche ein Bild. Ja. Ich brauche ein Bild. Dass ich zu sehen bin. Da ist doch die Kamera. Ich müsste zu sehen sein. Ja, das Achso, ich bin nicht zu sehen. Diesen Jetzt. Alles klar, ich kann loslegen. Ja, dann du an. Alles klar, okay. Es ist äh, Freitag, der 10. April des Jahres 2020. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politik-Blog. Und es geht um

die Auswirkungen des Coronavirus und der wegen Corona ergriffenen Maßnahmen auf, in, insbesondere auf Langzeitarbeitslose in Deutschland. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Martin Bersing vom Erwerbslosenforum. Guten Tag, Herr Bersing. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, schönen guten Tag. Klar, Zeit haben wir im Moment alle sehr viel, weil wir ja halt schlecht rausgehen können. Ja. Herr Bersing,

das Erwerbslosenforum gibt es seit 2005. Ich nehme an, es hat sich gegründet wegen der Hartz-Gesetze. Genau, wir haben, damals waren wir ein paar Leute, wir hatten damals gesagt, wir müssen was tun äh, bei Hartz IV, weil wir das kommen sahen, dass viele Menschen rechtlich benachteiligt wurden und wir kannten uns halt ganz gut im Sozialrecht schon aus. Und deswegen hatten wir damals das Erwerbslosenforum äh,

Gründet, was zunächst nur eine Online-Plattform war und dann aber auch zumindest hier in Bonn äh, haben wir ein festes Beratungsangebot, sodass wir da auch jede Woche vor Ort sein können. Bundesweit gehören wir sicherlich mit zu den äh, großen Online-Plattformen, was äh, Thema Armut betrifft. Neben uns gibt es noch Tacheles, äh, die auch sehr, sehr gute Arbeit macht

ausdrücklich auch nochmal loben und, und es gibt es halt online-mäßig Okay, sprechen Sie bitte weiter. Ja, also wir können heute sagen, dass wir eine Benutzerzahl so was wir inzwischen an Benutzerzahlen haben, das bewegt sich so um die 100.000 Menschen

regelmäßig unsere Seiten kontaktieren, besuchen, nachlesen oder halt auch mit ihren Anliegen kommen. So Das ist unsere Aufgabe und politisch bewegen wir uns natürlich im Raum und es ist ein

Manchmal den Eindruck, dass da zu wenig aufs Existenzminimum geschaut wird und zu viel auf die relative Armut, dass man aber zu wenig darauf schaut, was die Menschen denn brauchen, um zu existieren.

dem Grundgesetz ja, was soziale Rechte angeht, vor allem auch den UNO-Sozialpakt und da gibt es ein Menschenrecht auf Nahrung und die Auslegungsempfehlungen der UNO sagen, dass da zum Wesensgehalt gehört, ähm, dass man genug Nahrung braucht in angemessener Qualität, also vor allem auch nicht, nicht verdorben, ähm, ohne Giftstoffe, also, äh, also ohne gesundheitsschädliche Pestizide zum Beispiel,

und kulturell akzeptabel, also dass jetzt zum Beispiel Moslem nicht darauf angewiesen ist, Schweinefleisch zu essen oder ein Hindu nicht angewiesen ist, Rindfleisch zu essen, ähm, das scheint ja gar nicht vollständig erfüllbar zu sein aufgrund von Hartz IV. Nee, äh, das ist nicht erfüllbar und wie das so mit den UNO-Menschenrechtssachen immer wieder so ist, Es äh, sind eigentlich Formulierungen, äh, um sich die Bundesrepublik zu

Bereichen überhaupt nicht dran hält. Also äh, es steht auf dem Papier, aber äh, es fehlt einfach daran, dass man es durchsetzen kann. Ähm, sagen wir so, es ist die Juristen lernen es in der Ausbildung, nicht nur die Ausschuss zum UNO-Sozialpakt, hat Deutschland schon öfters ermahnt. Zuletzt auch 2018 oder 2019. Ich meine, 2018 ist es schon, schon gewesen. Auch in Bezug auf Hartz 4.

überhaupt nicht umgesetzt. Das, das stimmt ja. Das ist auch eine große, große Lücken der Erfüllung. Ja. Ja. Ähm, dass die Lebensmittel in den, in den Tafeln, da stellt sich natürlich auch die Frage, ob damit denn dieser Wesensgehalt erfüllt werden kann, vor allem giftstofffrei und auch ähm,

ja, Bio-Nahrungsmittel Bio ähm, wird wahrscheinlich der Standard gar nicht erfüllbar sein für die meisten. Also was man bei den Tafeln, äh, man muss erstmal sagen, sie machen tolle Arbeit äh, und sie sind natürlich immer auf Spenden angewiesen, wobei man die Tafeln doch schon so erleben kann, dass sie schon versuchen, dass äh, die Menschen sich relativ gesund ernähren können. Und ja.

Jetzt haben wir die Situation durch Corona, dass das alles deutlich erschwert ist. Ich denke einmal durch den Coronavirus selbst und andererseits auch durch die Reaktion darauf. Wie erleben Sie das?

Ja, die Tafeln sind dringend auf ähm, jüngere ähm, Ehrenamtler angewiesen.

Im Moment haben ja viele Menschen Zeit, sie müssen es nur wissen, dass sie gebraucht werden.

Sind denn auch die Lebensmittelspenden knapper geworden, weil die Restaurants alle geschlossen haben?

ja auch die Abstandsregelungen in der Öffentlichkeit. Funktioniert denn die Essensausgabe im Freien mit, äh, mit den Abstandsregelungen?

Jetzt ähm, haben durch die Abstands- und Zugangsregelungen dauert das Einkaufen im Supermarkt ja für viele Menschen länger. Und da haben heutzutage schon Menschen mit Schichtdienst äh, Probleme, dann ähm, Zeiten zu finden, wo sie Lebensmittel kaufen können. Wie sieht das bei Langzeitarbeitslosen aus? Können die Menschen sich besser darauf einstellen oder vielleicht schlechter, weil sie weniger mobil sind? Also sagen wir mal, äh

Weniger mobil sind natürlich äh, Langzeitarbeitslose, weil äh, das, was im Regelsatz für Fahrtkosten festgelegt ist, äh, das reicht bei Weitem nicht aus. Äh, so. Aber ansonsten würde ich sagen, ganz einfach, was das normale Einkaufsverhalten angeht, äh, sind äh, natürlich äh, erwerbsloser oder wesentlich flexibler, weil sie können zu Zeiten einkaufen, äh, wo andere Menschen nicht einkaufen können.

Jetzt gehört zu unseren sozialen Menschenrechten ja auch das Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an geistiger und körperlicher Gesundheit, Artikel 12 ohne Sozialpakt. Das betrifft natürlich nicht nur den Schutz der Leute vor Corona, sondern auch die Versorgung der Menschen mit Medikamenten und medizinischen Leistungen. Und jetzt ist die Wirtschaft ja ziemlich heruntergefahren und Lieferketten, denke ich, zumindest zeitweise beeinträchtigt, wo ja viel in China hergestellt wird.

Was ist so Ihre Einschätzung? Gibt es wegen zumindest Beeinträchtigung von Lieferketten und Herunterfahren der Wirtschaft hier schon Lücken in der medikamentösen Versorgung der Menschen?

Sich ja dann an, dass bloß möglicherweise etwas zu tun haben könnte mit dem Zeitweiligen starken Runterfahren der Produktion in China. Genau, Ja, äh, letztendlich ist es äh, so versäumnis, äh, dass man eigentlich alles so in die Länder ausgeweitet hat, wo einfach die billigsten Arbeitskräfte sind, furchtbar ausgebeutet werden. Äh, das hat sich jetzt heim, ja, richtig. Und

äh, Abbau von ähm, Betten in der Intensivmedizin. Italien hat die Troika ja nicht so lange zugeschlagen wie in Griechenland, aber ich habe gelesen, auch die haben 15 Prozent abgebaut und selbst in Deutschland hat man ja Betten in der Intensivmedizin abgebaut. So, freiwillig. Also muss äh, sagen, Spanien, äh, Italien und Griechenland äh, sie waren verheerend äh, ja

durch die Troika-Politik betroffen, wo äh, sie ja einfach der Gesundheitssektor wirklich auf ein Minimum reduzieren musste. Äh, Zumindest was hier in Deutschland angeht, äh, wenn man mal hier den medizinischen Direktor der Universitätsklinik Bonn hört, äh, der spricht eigentlich, dass die Versorgungslage im Moment noch sehr gut ist, äh, man ohne weiteres auch noch in der Lage ist, Patienten aus anderen Ländern im Moment äh, intensiv medizinisch aufzunehmen.

Das heißt, dann ist ja, sind ja auch noch Kapazitäten für andere Patienten, die aus anderen Gründen als Corona-intensiv medizinisch zu behandeln sind, ist da, sind da offenbar noch aktuell noch genug Kapazitäten vorhanden? Ja, aktuell sind natürlich genug Kapazitäten vorhanden und es gibt ja nicht nur Corona, es gibt ja eine ganze Menge Krankheiten, wo Menschen intensiv-medizinisch betreut werden müssen oder so. Und das muss natürlich gewährleisten.

Corona-Epidemie übernimmt, dass die Betten belegt werden. Das ist natürlich dann möglich, wenn Leute deswegen nicht behandelt werden. Es ist ja vor allem so, wenn Leute größere OPs haben, dann müssen die ja zumindest einige Tage danach oft noch intensivmedizinisch nachbetreut werden und dann können ja vielleicht lebenswichtige OPs aufgeschoben werden, deren Dringlichkeit man gar nicht erkennt.

bei der Chemotherapie oder sowas halt in diesen dringend natürlich auch solche Betten an.

Dass da auch eine ziemliche Hysterie ist, also zumindest bei Nicht-Risikopersonen. Äh das sind ja die Überängste.

Setzt die Leute hier nochmal zusätzlich unter Schock? Ja, genau. Also, das ist mein Eindruck, dass man viel zu viel im Moment beschränkt hat. Wir sehen das ja auf der anderen Seite, es brechen ja ganze Wirtschaftszweige weg von einem auf den anderen Tag. Keine Einnahmen mehr. Ähm, welche Wirtschaftszweige denken, denken Sie vor allem, die also besonders denke... betroffen sind?

Äh, wir sehen es aber auch an der Gastronomie, im Friseurhandwerk äh, erleben wir das Ganze äh, so, dass diese zwei äh, momentan komplett wegbrechen. Oder schon so einfache Dinge wie Druckerpatronen, Unternehmer müssen ja auch ähm, Rechnungen schreiben, etc., wo man manchmal schwer drankommt, weil der entsprechende Fachhandel zu hat.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, eine größere Anzahl Viren wird ja dann ja, üblicherweise nur auf eine gewisse Menge, äh, gewisse Distanz übertragen, deswegen auch die 1,50 Meter und 2 Meter, äh, beziehungsweise 2 Meter Abstandsregel. Wenn wir einmal als Gesetz betrachten, dass dieser Abstand eingehalten werden muss, da stellt sich natürlich die Frage, wie

könnte man ähm, die Regelungen verhältnismäßiger gestalten, dass man nicht ganze Wirtschaftszweige lahmlegen musste?

Handel, Gaststätten, ist, es gibt sicherlich viele, wo man diesen Abstand äh, einhalten könnte, hätten die zumindest noch Umsätze, wenn auch weniger pro Zeiteinheit, aber wären dann nicht bei Null.

Welche äh, Grundrechte sehen Sie denn durch diese restriktiven Maßnahmen besonders eingeschränkt?

Ich sehe an dem, im, was ich daran positiv sehe, normalerweise muss man ja den ganzen Rechtsweg durchgehen, bevor man nach Karlsruhe kann, wäre vermutlich dann hier der ganze Verwaltungsrechtsweg gewesen durch drei Instanzen und da haben sie ges äh, aber gesagt, das ist einer dieser Fälle, wo es unzumutbar ist, Bis man die drei Instanzen durch hätte, wäre ja vielleicht die ganze Situation schon wieder vorbei und ähm, deswegen haben sie zumindest, also beim einstweiligen Rechtsschutz haben sie zumindest dann ähm,

darüber entschieden. Ich weiß nicht, wie sie es in der Hauptsache gemacht haben, ob er in der Hauptsache direkt dorthin konnte, das habe ich noch nicht äh, noch nicht gefunden. also es war jetzt tatsächlich nur ein Eilrechtsverfahren äh, und das weil äh, das, das Bundesverfassungsgericht hat äh, das halt angenommen, weil es

Sonst nur Hoffnung, weil damit ist der Weg für eine Verfassungsklage jetzt natürlich eröffnet. Das macht Hoffnung, dass dann irgendwann entschieden wird. Aber ich persönlich muss immer wieder sagen, ich setze nicht so unbedingt auf das Bundesverfassungsgericht. Ja, ich denke, es braucht dann auch oft genug Sichtbarkeit zusätzlich. Ähm

man kann sich da glaube ich nicht blind drauf verlassen also wir haben zwar vernünftige Annahmekriterien aber die Richter müssen nicht Annahmen nicht begründen das ist ein Problem

Diese zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, betrifft ja zwei Personen. Man darf zu zweit rumlaufen, es sei denn, man bewegt sich mit Personen, die so zur eigenen Familie und äh, eigenen Hausstand gehören. Und bei der Versammlungsfreiheit, das betrifft ja anmeldepflichtige Versammlung ab drei Leute. Das ist ja zumindest, solange diese Maßnahmen sind, eigentlich total ausgehebelt, das, was man sonst als Versammlung bezeichnet.

natürlich damit auch ausgehebelt ist, ist das Recht äh, so auf freie Meinungsäußerung. Das kann man doch im Netz machen. Ja, das kann man im Netz machen, aber es sind nicht alle Menschen im Netz unterwegs. Und wenn ich mir mal gerade diese Bewegung Friday for Future angucke oder so, äh, diese Bewegung hätte im Netz gar nicht entstehen können. Das, das stimmt allerdings. Und, Und es ist zu befürchten, dass

Ausgangsbeschränkungen oder so, ja, wir erleben es ja bei den Atomtransporten oder so, die Urantransporte, dass die auf einmal durchgeführt werden, weil es keinen großartigen Prozess dagegen entgegengesetzt werden kann. Ja, ähm, die Idee gegen Fake News oder vermeintliche Fake News im Internet vorzugehen, das kam ja auch schon bei der Übung, die es letztes Jahr gab, für einen denkbaren Pandemiefall.

Vor dieses Event 201 hat man schon darüber nachgedacht, äh, gegen mögliche Fake News vorzugehen. Das äh, ist zumindest ein Indiz dafür, für die Versuchung, äh, es jetzt im realen Fall äh, unbequeme Meinungsäußerungen wegzuzensieren. Und äh, aufs Netz sind wir ja umso mehr angewiesen, je mehr äh, die, dass die Versammlungsfreiheit für ermöglicht wird.

Das dahinter vermuten dass natürlich auch im Zuge dessen einfach die Meier in Meinungsfreiheit kappen wollte. Grundsätzlich bin ich natürlich erstmal sehr dafür, dass keine Fake News im Netz verbreitet werden. Wobei ich da auch tatsächlich die Betreiber von Plattformen auch in der Pflicht sehe, dass sie dafür sorgen, dass keine Fake News in die Welt

Sie haben recht, es gibt ja auch Fälle, bei denen der Virus zu verharmlosen dargestellt wurde, da möglicherweise Leute sich zu so risikobereit verhalten, weil sie es unterschätzen, das stimmt. Ja, ich meine, wir haben ja nun auch Beispiele dafür, dass man das zu sehr verharmlost hat. Wir brauchen nur den britischen Premierminister Boris Johnson sehen, der ist selbst inzwischen daran erkrankt. Oder wenn ich mir

Präsidenten der Vereinigten Staaten anguckt, dann hat er das verharmlost. Und in den USA natürlich jetzt verheerende Folgen. Das muss man auch sagen, das hat er zu verantworten. Ja, ich, also ich denke, ein Problem ist auch, um es realistisch einzuschätzen, dass bei der statistischen Zählung der Corona-Toten die Toten mit Corona gezählt werden und nicht die Toten durch Corona, dass man das nicht genau genug untersucht hat.

Und deswegen die Meinung über die Gefährlichkeit als Folge dessen deutlich auseinandergehen? Ja, also, das ist natürlich, da gibt es überhaupt keine Angaben drüber, wie viele Menschen tatsächlich durch Corona gestorben sind. So, weil Menschen sterben nun mal und klar, Corona kann natürlich bei Menschen, die bestimmte Grunderkrankungen haben, kann natürlich das Risiko erhöhen.

Durch Menschen in Krebserkrankungen oder so, die können natürlich wesentlich leichter dadurch eine Lungenentzündung. Tatsächlich, die Menschen sterben ja tatsächlich auch in der Regel, wenn man sagt, durch Corona oder so, dann sind es dann hinterher Lungenentzündungen, wo dran sie gestorben sind. Also vor allem auch Menschen, wo überhaupt das Immunsystem runtergesetzt ist, das kann ja auch durch eine Chemotherapie sein oder organtransplantiert, das können ja viele sein, wo das Immunsystem schon vorher geschwächt ist.

Gibt es, denke ich, noch weitere Grundrechte, die durch die restriktiven Maßnahmen betroffen sind? Berufsfreiheit, auch die Familie, sofern es um Verwandte nicht in gerader Linie geht, Geschwister zum Beispiel, die nicht zusammenwohnen? Ja, also grundsätzlich gilt ja natürlich, dass meine Wohnung unverletzlich ist und ich da empfangen kann, wie ich will.

Jetzt nicht fremde Leute holen oder so, sondern kann nur mit meiner Partnerin hier zusammen in der Wohnung sein. Also selbst die Kinder, die können nicht kommen im Moment. Ja, man kann sich immer nur abwechselnd treffen, aber nicht die ganze Familie zusammen.

Religionsfreiheit. Ähm, einige größere Religionsgemeinschaften, zumindest in Nordrhein-Westfalen, waren einverstanden, in der Zeit, wo man jetzt besonders achtsam sein muss, äh, muss, keine Gottesdienste zu machen. Aber es wurden nicht alle Religionsgemeinschaften gefragt, und wurden jetzt Gottesdienste hier verboten. Ich glaube, in anderen Bundesländern auch. Äh, ja, äh, bei den Religionsgemeinschaften, die sich von vornherein bereit dazu erklärt haben, waren die

katholische Kirche, die evangelische Kirche und es war die muslimischen Gemeinden, die das von sich aus freiwillig schon gemacht haben. Aber es sind ja nicht alle Religionen damit aufgeführt. Wir haben tatsächlich ja auch, gerade hier in NRW, haben wir auch viele Hindus oder so, die

Jetzt ähm, stelle ich mir vor, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit, dass äh, dadurch ähm, die Gefahr größer ist, ähm, dass mehr soziale Einschnitte gemacht werden. Denn jetzt die Hilfen für die Wirtschaft, die muss ja auch irgendwann jetzt jemand wieder bezahlen. Und die Frage ist, äh, woher nimmt man es? Wieder durch Sozialkürzung, Steuererhöhung, Privatisierung. Und das alles könnte ja dann

wesentlich leichter durchgesetzt werden, wenn die Leute sich weiterhin nicht versammeln dürfen, also, dass das dazu missbraucht wird? Ja, natürlich, die Gefahr besteht, natürlich, dass das hinterher missbraucht wird und ich denke, es sollte uns eigentlich klar sein, wer hinterher für die Träsche bezahlen muss, sicherlich nicht die Menschen, die gut Geld haben, die über dieses Kapital verfügen, die werden sicherlich

was mir Sorge macht, ist, dass man jetzt beschlossen hat, auch den ESM einzusetzen. Und äh, wir sehen da, ja, welche, was für harte Auflagen die Menschen von der Troika bekommen haben. In Griechenland sind es ja gerade, gerade Patienten gewesen, die geschädigt wurden. Noch viel mehr, als dass Menschen zum Hunger gebracht wurden. Ja, äh, damit sehen wir eigentlich äh, so, dass es eigentlich auch immer wieder dieselben äh, europäischen Länder sind

für Sachen durch. Es also sind nämlich die Länder, denen es eigentlich relativ gut geht, die davon leben, dass andere Menschen niedrige Löhne haben oder so, so die, die diktieren letztendlich.

Moment, also unser so. yeah.

Ich sehe nur ein soziales Problem, wenn man aus der EU einen Staat macht, ähm, anders als beim Grundgesetz, wo ja bestimmte Teile unantastbar sind, also höherrangig sind als andere Teile des Grundgesetzes, insbesondere auch die Menschenwürde, hat man die Grundrechte in der EU nur gleichrangig mit den Verträgen der EU, wodurch dann andere Vorschriften, die spezieller sind, überlebt Speziales, sich demgegenüber durchsetzen können. Auch diese kleine Vertragsänderung, die zu strengen Auflagen verpflichtet und dass sich

und die gerade ja auch für eine ESM in erster Linie gemacht worden ist. Das sehe ich durchaus äh, als eine Gefahr an, dass die Menschenwürde aus der Grundrechtekarte ausgehebelt wird, wenn wir jetzt äh, da aus der EU einen Start machen würden.

Stehe. Ich verstehe, ich denke, die Reihenfolge wäre entscheidend, verstehen Sie, was ich meine, wenn man die Vorschriften, die es im EU-Recht ja gerade gibt, zum Aushebeln der sozialen Rechte, wenn man die bestehen lässt und aus dem bestehenden, aus dem jetzigen rechtlichen Bestand, mit so wie es gerade ist, ein Staat macht, wird das Soziale gerade ausgehebelt, müsste dann nicht ist mindestens man sagen, okay, wenn ihr einen Staat haben wollt, dann muss man aber vorher das und das und das Soziales äh,

und auch dann nehmen wir es zum Schutz der bürgerlichen Menschenrechte, das und das muss äh, ins EU-Recht rein und das muss hier das Höchste im EU-Recht sein und die Vorschrift, mit dem man es aushebeln kann, müssen vorher rausgeworfen werden aus dem EU-Recht. Ja, natürlich. Das meinte ich auch das nicht genau gemacht Um mal realistisch ist, zu sagen, ist die da ist gar keine Chance. Für, also, mein Eindruck ist eher

sich nach und nach spaltet. Irgendwann, ja. dass ich in Europa wir haben ja jetzt schon in Europa mhm. zwei.

Könnte man vielleicht die Versammlungsfreiheit wieder mehr ermöglichen, indem man äh, dann nur zur Auflage macht, Abstand zu halten? Also, dass die Leute sich versammeln dürfen, aber untereinander zwei Meter Abstand halten müssen.

Was war das für eine Versammlung?

Kann ja ein positiver Präzedenzfall sein, wenn man ähnlich dringliche soziale Anliegen äh, vorbringen kann, dass es das dann vielleicht auch genehmigt wird.

haben wir ja die finanziellen Probleme durch den Shutdown der Wirtschaft, also auch weniger Steuereinnahmen erstmal für eine gewisse Zeit, weil die Wirtschaft weniger verdient hat, gleichzeitig mehr Ausgaben, um die Pleiten zumindest ein wenig zu reduzieren, wie können wir denn jetzt wieder dahin kommen, um unsere sozialen Rechte zu, zu schützen und wieder zu stärken, also die Verwirklichung unserer sozialen Rechte?

nachgehen können, ihre Betriebe wieder aufmachen können, das wäre das die allerwichtigste Voraussetzung. Sollte das nicht gelingen, äh, muss ich sagen, bin ich im Moment auch überfragt, äh, was denn dann kommen könnte. Weil es äh, sind schon gewaltige Summen

verstehe also erstmal das begrenzen und es denke ich dann so das öffentliche leben wieder in Schwung bringen dass man diese Abstandsregelung einhalten kann solange es erforderlich ist

Wie weit sind denn Hartz-IV-Empfänger ähm, von den äh, Einschränkungen äh, betroffen, Jetzt außer was, was die Tafeln angeht? Also, äh, sie sind da betroffen, äh, bleiben wir aber nicht nur bei Hartz-IV-Beziehungen, sondern beziehen wir auch die ganzen Menschen mit ein, die Sozialhilfe beziehen.

hat ja auch was mit dem Immunsystem zu tun, ob man menschliche Zuwendungen äh, Zuwendung hat. Das wirkt sich ja auch aufs Immunsystem aus und wie man diesem Virus standhalten kann.

werden wegen der Corona-Krise deswegen nicht auf einmal clean werden oder so. Sie werden natürlich auch größere Probleme haben, insbesondere wenn Menschen sich illegale Drogen besorgen werden, werden dann ist das zurzeit tatsächlich schwieriger für diese Menschen und der Preis ist auch wesentlich höher. Zum Thema Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen eine weitere Verfassungsklägerin

ist ja die Anwältin Beate Barner und die sagt, von dem Infektionsschutzgesetz das Ziel und die Personengruppen, die es eigentlich geht, seien Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider, aber nicht die Allgemeinbevölkerung. Und dass das Ultravirus also kompetenzüberschreitend sei, so harte Beschränkungen gegen die Allgemeinbevölkerung zu machen. Es stellt sich die Frage, ob das ein Ansatz sein

sollte oder der Ansatz sein sollte, um die Restriktionen wieder zu lockern? Ja, das sollte der Ansatz sein, dass man überhaupt über die Verhältnismäßigkeit der Mittel spricht. Es also, hat ja nun auch äh, diese Woche Untersuchungen im Kreis Heinsberg gegeben äh, und äh, demnach, äh, was ist mit diesen Aussagen, äh, wenn man dem folgen kann, dann kann man tatsächlich diese Restriktionen, die

sind, kann man ohne weiteres zu lockern? Auch weil die Schmierinfektion ja, ich sag mal, jetzt nicht vollständig widerlegt ist, aber zumindest, dass das Virus auf Flächen nicht so lange überlebt, wie man gedacht hatte.

Verhältnismäßig war, dass man

ja sogar in Umfragewerten nach oben. Das ist erstaunlich. Die Leute können äh, sich nur noch eingeschränkt bewegen und äh, honorieren das.

wieder rechtzeitig, bevor die wirtschaftlichen und sozialen Schäden zu groß sind, wieder zu mehr Verhältnismäßigkeit kommen. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir das, äh, Ja, und ich denke, die Personen, die besonders betroffen sind, und auch das Pflegepersonal, die, ich denke, die muss man sich auch mehr kümmern, dass die die Schutzkleidung haben.

Oder Erkrankte dann im Mundschutz haben. Und da hätte man viel mehr Blick drauf, äh, viel mehr Anstrengung drauf verwenden müssen.

Das ja. also sind tatsächlich diese Menschen, die diese Aufgaben übernehmen, was sicherlich nicht leicht ist, sondern sie müssen auch besser dann bezahlt werden. Das stimmt. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Interview.

Ja, das, das wünsche ich auch. Gesundheit ist eines höchsten Güter. Und das ist, ich denke, das soziale Menschenrecht, was mit der Würde am nächsten verbunden ist. Ja, das sehe ich auch so. In diesem Sinne. Vielen Dank. Und allen noch ein frohes Osterfest.

Moment. Oh, dann würde ich jetzt mal das Telefon auflegen, ja. Kleinen Moment. Ist der, ist der Livestream beendet?